Oh, hi und willkommen. Mein Name ist die RP und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert. Hallo. Ja, schon wieder. Ich, ich bin schon wieder da. Ich stelle einfach keine Fragen und akzeptiere einfach, dass du hier bist, ey. Ja, stell einfach keine Fragen. Akzeptiere, dass ich hier bin. Ich, Metal Mario Master, bin überall und nirgends. Ja. Ich bin immer im nur, weil hier so viele Pokémon laufen und keine ahnung bei der tales auf ist hat auch immer ich will gerade mein part ankündigen da kommt ein gegner in mich rein und unterbricht mich <lacht> finde ich voll zum kotzen so mir ist gerade was eingefallen was denn und zwar äh, stern schauer zahltag weiter nee. sein kann hat eine pflanze irgendwie Zahltag lernt habe zahlt. ich aber vergessen was denn das ja dingen oh, das Glitzerding vom anfang ja was, was ich dir gezeigt genau. habe genau das Wollte ich im Part aufnehmen äh, und gucken, was das ist? Wir haben übrigens einen Nugget verkauft, unser Taschengeld ein bisschen hoch zu ballern. Wir haben einen Riesenpilz gefunden, auch, auch gut zum Verkaufen ja. damit, damit das Taschengeld auch, auch wieder glühend. Ja, aber Pilze brauchen doch normalerweise immer irgendwie Leute. Ja, normalerweise ja, aber ich verkaufe sie halt immer wieder. So. Hi. <lacht> ha, jetzt habe ich zur zu meinen Trainer entdecken. Kein Pokémon, dass ich gleich mal gucken, wie stark du bist. Das ist, das ist ein klein, kleiner Typ. mein fertig? Jobby. Ein knospi. Knospi. Das ist jetzt ein bisschen dämlich. Das ist bisschen, das ist sogar sehr dämlich. Ich meine, das Pokémon, dieses Pokémon ist sogar im Vorteil. Ich glaube, du weißt, was so ein Typ knospi ist, ne? Pflanze und pflanze gibt Es ja. ist die Vorentwicklung von Roselia. Ach ja, boah. Aber ja, ich so alles weiß, wenn du mich jetzt nicht hättest, dann Komm wärst du hoffnungslos aufgeschmissen. Kommt das aus Diamant und Perl? Äh, ja, okay, Stimmt, dann ja. überrascht mich dann nicht, weil das habe ich am wenigsten gespielt von allen Pokémon-Spielen. Ich frage mich warum. Ich fand Diamant per Platin echt cool. Das eine ich habe hab e da mal durchgespielt, einmal, aber ich habe alle drei Editionen irgendwann hab, irgendwann habe ich die edition verloren oder so oder hm. ich weiß nicht irgendwie, ich habe die jemanden verliehen oder jemand hat irgendwie geklaut ich, weiß nicht. ich hatte sie jedenfalls nicht mehr irgendwann Ach, schade. aber diamant per platin gehört zu den besten überhaupt. Ja, ich okay. habe ich habe alle drei äh, sind also auch durchgespielt jetzt nur diamant ich halt leider nicht mehr das ziemlich schade ist aber ich habe noch perl und platin ich fand ich wollte die spiele eigentlich gerne mal weiterspielen weil, weil die legendären pokémon fand ich am besten diese ganzen dieses schöpfer geschichte und all so was fand ich gut ja, chaos ja genau das cutini verbrenn es das hättest du sein können flora das hättest du sein können nein aber du bist ein Lattwerk. Hey, warum habe ich das nicht Aha. das scheint eine spezielle attacke zu sein es gibt manche pokémon die haben eine spezielle attacke wenn sie genügen Vielleicht hast du das einen, dieses Blähn. Ja, das und, und du bekommst dann auch was. Hat man dir nicht in der Naturzunge erklärt? Ja. In der Naturzunge, Ja, ich meine, ja. Ich, hab, ich meine ich habe, ich meine ich habe so welche schon irgendwie gesehen, die irgendwie so am Leuchten waren. Ja, dann soll, sollst du bei denen äh, auch aufpassen. Die könnten eine spezielle attacke haben. Du wendst. So, das heißt jetzt. Hopp, entwickelt Aha. sich. Yes. Ja, zeigt mal wollte mir ursprünglich die Evolution ansehen, habe ich dann aber doch nicht gemacht im letzten Moment. Also ja. Ich habe mir das auch nicht angesehen. Ich wollte mich überraschen lassen. Dann schauen wir mal. Oh. Oh. Da liegt mir jetzt zwei Kickerlo entwickelt. Nice. Ich meine, es ist es ist ein Hase. Hase. Hase. Oh, cool, die zeigen direkt im Pokédex Eintrag. Gut. Sein flauschiges feld schützt es vor Kälte und ermöglicht es ihm, noch heiße Feuerattacken auszuteilen. ein ja, ein wirklich cooles Harten-Pokémon. Seid mal. Voll stark jetzt wahrscheinlich. Ne? Pass auf. Hm, oh. Ja, also vom Angriff und von der Initiative her relativ gut, muss ich sagen. Vielleicht mal den Angriff von denen, ja. mit denen... Der hat mal an, ne? <lacht> ja, ich weiß. Oh. Ja, aber trotzdem, gegen Sie selbst gegen meine Pokémon würdest du sowas von verlieren. Ja, ich mache auch irgendwie weil ich voll casual Teams immer So. Ah, da kommt ja unser arena Challenger. Dein großer Auftritt bei der Öffnung, die war echt cool. Glückwunsch! Oh, sie findet mich cool. Ach, wo hast du denn hopp gelassen? <lacht> äh, ich bin gerade alleine unterwegs. <lacht> Verständlich, ihr seid schließlich Rivalen. Da ist immer auch separat zu trainieren. Nur gerade hier, wird ich kann dir etwas interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? das gehört den ligapräsidenten rosé und genauer gesagt seiner firma meine von gut sei gibt es eine mine Die Firma von rosé nutzt das erst das dort abgeworfen wird um energie zu gewinnen rosé spielt also auch eine wichtige rolle bei der energieversorgung der gelarregion ich kann nicht sagen dass ich ihn wirklich verstehe aber er ist schon ein bewundernswerter typ Puh, jetzt habe ich ganz schön zugequatscht danke dass du mir so geduldig zu hast. hier dieses Fluchtseil hast du dir verdient die fest ein flucht sein oh. basis item tasche mm -hmm. oh. kann beliebig oft verwendet werden sehr gut und eine pokémon kann ich bei gelegenheit auch gleich wieder fit machen ja yeah. Heilung ist dafür liegt noch ein weiter weg vor der reisen können eben auch zur arena change mach's gut waifu kommt zurück Geh nicht. Hm. ist meine waifu ja alles gleich oh. jetzt jetzt jetzt jetzt auf funkel funkel funkel oh, was ist das denn? Ich weiß, was es ist. Es ist ein Clonecat. Okay. sagt mir jetzt gar nichts. Du kannst ja eigentlich schon. Du kannst eigentlich schon sowieso, sowieso schon sehen, wo, was für ein Typ es sich handelt. Ja, ich überlege nur gerade, ob das irgendwie. Hm. Hm. Es hat nicht viel. Ich habe nicht viel angriffskraft Also versuchen wir mal. auch er eher. Aber was würde denn sagen was ist es denn für ein typ stein das ist richtig das ist ein gestein pokémon ja. okay. oh, kannst es fangen fang ja. sein ja mache ich auch ein team kommt weiß ich nicht wahrscheinlich nicht aber ja warum nicht ein gestein pokémon ist dabei zu haben ist gar nicht mal so schlecht ja, ich habe hab da noch das ganze spiel vor mir da können auch ganz viele kommen ich habe es auch gefangen, aber ich habe es ich habe es halt auch nicht im in, in team drin aber ich würde, würde gerne mal sehen, wie es sich schlägt. Ich, will, ich habe keine Ahnung. Ein kohle pokémon so vor circa 400 Jahren in einer kohlemie entdeckt. Sein Körper besteht fast aus demselben komponent wie Steinkohle. Steinkohle. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Okay. So, da war glaube ich eine TM oder so. Ja. Hi. Wozu ich hätte auch an mir vorbeistechen ohne vor allem meine Pokémon zu wollen Ich habe dich angesprochen du kleine. <lacht> du kleine Göre, ey. Nee, du bist die Schülerin. Matilde. Matilde, was Ja, das Pokémon kennt man. Ja. Äh, mm, okay. Ja, komm, versuchen wir. Ja, für die Lust. Ist nicht ganz so stark. Ja, das, das weiß ich. Die ganzen. Äh, Gen 5 Ja, wie, was war das Team noch mal? Das Team, das böse Team. Ähm, von äh, von Gen fünf. Ja. Äh, Team Plasma. Ja, ich glaube, die sind alle damit rumgelaufen immer. Ich glaube ja. Sind die böse? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die hatten andere Pokémon. Oh nee, die Rivalen. Einer der Rivalen hatte das ja. immer. Ja, einer der Rivalen. Hat damit irgendwie niemand gerissen. Da habe ich schon immer gewundert, diese ganzen bösen Teams haben immer irgendwie die schwächsten Pokémon aller Zeiten. Ist ja schon mal aufgefallen, dass Team Rocket irgendwie nur Radfratz und Zubatz hat. Ja, oder, oder auch äh, manchmal So, ja, oder Traumato. Ja, das sind ja noch stärker, aber meistens immer Golbatz so A box irgendwie ja. die, über die schwächsten Pokémon aller Zeiten, weil sie du, tun irgendwie die Welt erobern ne? ja oder wollen es zumindest versuchen und kommen mit Radfratz und so um die Ecke. Ja, also wir. Ja, hier <lacht> nimmt die flossen ich habe ein also ich bin wenn, wenn bereit ist einzusetzen über oh, team art war und team mag mal mit Pipien, ey. Ja, Pipien oder kalibana oder sogar kommt versuchen wir ja okay der wird vielleicht obwohl ich bin sehr tanky Na. ich glaube da war team galactic glaube ich glaube ich das beste team glaube ich Ach. ich weiß nicht ich, ich, ich würde auch, auch sowieso sagen dass team Galactic ja will das bedrohlichste team von allen war manche Team Rocket, äh, hey, na gut, okay, Team Rocket ist Team Rocket, aber äh, Team Aqua Team, Team Rocket auch, ist ein Klassiker. Ja, Team Rocket ist Klassiker. Und Team Aqua, Team Aqua, die wollten Landmassen, beziehungsweise die Meere vergrößern. Das ist ja. was ziemlich brutal, weil ich meine, es würde sowieso das gesamte Ökosystem vernichtet werden. werden. Hm. Ja, aber hier Team äh, Galactic, die wollten aber auch wirklich die, wirklich die Weltherrschaft Welt mehr mit Hilfe der de Götter machen. Ja. Mann, das ist ganz schön brutal. Und dann, dann kommen kommt wieder so Team Plasma, ey. Und dann kommt Team Flair. Team Flair ist, ist sowieso ein Witz. Jetzt Genauso wie ja Team, Team Skull. Ja. Alter, Team Skull gehört, mir, ich, zu den größten Trotteln, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube, die sollten auch irgendwie nicht ernst genommen werden. Irgendwie so. Wollte ich gerade sagen, Team Skull ist, ist halt so, laufen, so den sollte man auch nie ernst nehmen. Ja, ja. so wie das Team, ja, anscheinend. Ja, Team <lacht> Nein. Oho. Dieses Raffel macht halt nur die Raffel, oh. ja, Ein bisschen meine Verteidigung. Ja, Turbuli hat ja Erschlag, ne? Ich weiß nicht, ob erst schlag hat. Ja, wird ja wohl nicht den Angriff überleben. So. Du hast getötet. Ich wollte es wieder tun. Ich auch. Ich habe eins von Mutter Naturs. acht Initiative. Ich habe eins von Mutter Naturs schönsten Geschöpfen getötet. Oh, das hat mir gefallen. Ja. Jetzt <lacht> ist Schnurz. ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur mein Pokémon zeigen. war hast so du gegen mich gekämpft? Ja. wird du einfach zu mir hinkommen können und sagen hey schau dir mal mein rat äh, meine Ratte Eichhörnchen Dingens an deine Raffel genau Raffel, so, heißt das so oh da ist ein Baum zu schütteln ja, da solltest du aufpassen ja da können Pokémon runterfallen ich weiß das ist mir auch schon passiert dann, dann habe ich schon mal alle Bären verloren ey. guck mal das war die Attacke die ich verlernt habe ja willst du den böhrenbaum schütteln ja und dann klauen dir irgendwie alle Bären irgendwann ja aber wer nicht wagt der nicht gewinnt ja der Bären. Äh. Äh. Äh. Äh. das schlimmste was passieren können ist, dass mir ein neues pokémon über den weg läuft also 13 mal jetzt kommt es ist ein oh, no. ich hätte es mit einem anderen pokémon gerechnet ich hätte mit kikugi gerechnet äh, ich weiß gar nicht mehr was mir um Baum. Ah. Ach, Initiative. <lacht> Na, Initiative. Ah. Na! Obwohl deine Initiative geht jetzt runter. Ja, seine, seine geht runter. Aber ich weiß nicht, ob du immer noch fliegen kannst. Na. Du bist kommen Hast du ein Glück. So, jetzt sammle ich erstmal alles ein. Ja, frage aber ich, ja. ich, ich mach trotzdem noch gewinnen. Ja, guck ja, dir vier, an. Hier vier gegen Vergiftung und, und sechs Sinnbären, um, um ein paar KP aufzukrüllen. Ja. So. Ich meine, was will man mehr? So. Oh. Warte mal. Äh. Oh, hier, zehn Bäder. 110 KP. Ja, und einen zum Tragen hab ich auch gegeben. Ja. So. Hallöchen. Das sind alles Klonketz. Ja. Was ist denn denn vor einer? Hier ist nix. Hi, geht? <lacht> <lacht> Wo ist der hingegangen? Ah, da bist du. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Oh. Ich glaube, der, glaub, der war etwas kurzsichtig. Ich glaube auch der Peter. Foto <lacht> ja, Ich hoffe, du kannst keine Eisattacken oder Flugattacken. Ja. Oh ja. Ich mein gehen kann kann auch fliegen ja? ich meine auch, auch wenn es ziemlich komisch ist wenn es fliegt ja aber auf level 14 geschenke das hat die schaden gemacht ja okay damit kann ich überleben ja, ich meine ich, ich habe mal in der animation gesehen botogel fliegt und er fliegt halt nur mit einem arm haben oh. ja, Hand muss er ja den sack festhalten mm habe auch nicht so ein gutes muss mit meinem pokémon bisher das wollte ich gerade sagen Das muss ist echt nicht grad, gerade optimal das kommt man weiterentwickelt ist jetzt mache ich dich fertig pass auf und jetzt eigentlich nein war, also ich mal in der natur gegen bewegen in bote gekämpft aber seine, seine geschenkattacke hat hat immer schaden gemacht immer und dabei er weg ja. Oh, das hat er hey, guck, guck dir mal dieses Level ab. Ah nee. <lacht> 200110. Lol. Na. No. Darfte sich den Sieg geliefert oh, eine Menge Geld. Ja, und eine Menge Geld. Überstecken voller Gefühle, das muss man so sorgfältig zustellen. Ja, das ist ein Camp. Ja, du kannst da reingehen zum Beispiel. Ja, du kannst ansprechen. Schreib doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deinen Pokémon aufzupeppeln. Ich hätte eine beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Ja, hier zum Beispiel ist genügend Platz, um eine Zeltleiter aufzustellen. Versuche einfach das Zelt eines anderen herz um sein Pokémon Camp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Pokémon vorbeizuschauen. Alles klar. Will ich machen. Pokémon lea Pokémon Trainer lea Pokémon Camping. In meinem Pokémon Camping kannst du mit deinem Pokémon spielen und ihn äh, essen, um so spielen und mit ihnen essen, um so ihre Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit einem Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich um kommst sogar noch mehr für dich im Zeug legen. spiel mit deinen Joy-Con, an die habe ich jetzt gar nicht zur Auswahl, also nicht. Du geschickt Pokémon, kannst du dort mit drei Trainern spielen. Okay. Das sind nämlich mal ihre Pokémon Ja, Ich glaube, da sind auch dabei. Okay, das hier vielleicht. Ja, das da und vielleicht wohl Du da komm her! Au! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ich mir auch so, oder? das Pokémon haut dich! Ich du kannst aber auch ich will mal was kochen! Bereite ein leckeres Gericht aus Sudan und Bären einer Wahl zu. So, je die Lebensmittel sind, desto mehr Bären und Essen gibt es, desto besser schmeckt es. und um das Feuer zu regulieren, sobald wir kochen beginnen, früher dann als mit den Schöpfkelle, ne, ein Festmahl. Das ist das weg als für alle Essen fassen. Ja, auf die Bogen und Neikamps weil macht ihr gegenüber zutraulicher. Ja, was möchtest du tun? Ich will kochen. möchte du mit leer kochen? Ja, warum nicht? Ich ja, wird gekocht wähle die bären aus. Okay, wenn du alleine kochst, dann hast du auch noch eine Basiszutat, die du da rein tun sollst. Wie viele willst du hinzufügen? Kann insgesamt bis zu zehn den Beeren hinzufügen. Es müssen nicht immer dieselben sein, nur weißt. So, so. machen wir das mal. Äh. Ich würde noch mehr Beeren hinzugeben, damit, damit es mehr Punkte gibt. Ach, schon so. Ja, noch mal ausprobieren. Einfach mal sich da auf Strich und fahren, dann sind alle beiden weg. Oh, Los geht's! Fächeln! Luft zu fächeln, A drücken. Weiter zu fächeln, immer weiter drücken, bis das Feuer einfach ist. Nicht so schnell, sonst geht es aus. Ich weiß, was ich tue. Ich bin Star Koch. Ich bin Gordon Ramsay. <lacht> So, und jetzt rühren. Mit dem rechten Stick. Diese ja. Suppe ist trocken. <lacht> ja, aber nicht zu so schnell rühren, sonst läuft's über. Spürst du es auch, Lea? Ja. <lacht> jetzt. Bonk. Bonk. Und? Es ist trocken. Es ist trocken. mal da. Da, jetzt kommen sie alle, ey. es jetzt aus Bären? Ja, hat frieden. No. Tot. Jetzt sich dann alles alleine. Oh, gute Klasse, wohin genau. Alter, du hast etwas besseres, würde äh, als ganz echt bekommen. Sag doch, ich bin Starko. Du bist kein Starco. <lacht> so. Du bist nicht Gordon. Oh, du hast ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Das ist ja wie ein Final Fantasy 15. Du kochst und deine Charaktere leveln auf. Ist das wirklich so? Ja. Ich habe nie Final Fantasy gespielt. Es tut mir leid. Na. <lacht> Je nachdem, was mein Typ ein Pokémon angehört, ist es ein Kampf, entweder im Vorteil oder im Nachteil. No shit, Sherlock. Das wissen wir schon seit der ersten Gen. Schüler finden. Ha, was Jake? Ja. da oh, oh das ist ein neues Boot, Ein das kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was für ein ist hat. Äh, das sieht aus wie Käfer, Elektro irgendwie. Käfer, Elektro? Ich ja. Das ich. Ich mal rasiert ein. Also pot so wie iPod, habe ich jetzt irgendwie gedacht. es das, das sitzt bis ein. Hm. Tatsächlich ja. es ist es ein Käfer-Pokémon. Es ist auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. So viel steht fest. wir also schon wieder auf mein Dings wechseln ne? <lacht> <lacht> Ich würde auf Klonket wechseln. Gegen Stein ist ja gegen Käfer effektiv, ne? Richtig. Bei Steine zermatschen Käfer. aber wir geben dir mal eine Chance. Klonket. Bonk. Bonk. Mhm. Wickel. Wickel. Mmh. Hat zwei Schaden gemacht? Na, jetzt Sie noch mehr Schaden. Na. Ja. Weil er ist ja nicht so broken wie im ersten in der ersten Generation. Ich wollte, ja wollte ich sagen, ey. Äh, da, da ich dabei. Okay. Ja, fliegende Pokémon, Pokémon fallen runter. Und Kalbold. Tatsächlich, ist es, ist ein Käfer Pokémon. Sieht aber trotzdem irgendwie aus, als wäre er irgendwie Elektro oder so. Das ja, ist es ist eine lange, es ist ein langer langer ein langer Rauch oder ein Taubfußläufer ja wegen pot deswegen Ob, obwohl pot ist auch irgendwie anthropot oder irgendwie so, ich weiß auch immer was das für ein Typ ist das ist die Weiterentwicklung von Serket ne Sensex Sensex die hieß es hm. ich glaube du weißt was für ein Typ das ist ne Käfer ja es, es hat aber noch einen anderen Typ hm, halt ich fest da ist dieser Grubschaugen Käfer hm. den habe ich noch einmal getroffen ja hm, kann werde mal sagen was was das für ein anderer Typ hat. es ist ein Käfer Psycho Pokémon ja ja, mir ist egal ob der jetzt kaputt geht also ich würde klonke tatsächlich trainieren allein um zu sehen wie es sich schlägt vor allem der überlebt jetzt auch noch ey. ich würde eigentlich jemand anders sehen wie die hier abstaubt eigentlich ich würde trotzdem warum setzt du einen, warum ein warum setzen pokémon ein ein das was gegen käfer pokémon nicht machen nichts machen kann hat auch noch er hat nicht aktiviert und er kann käfer trotz und konfusion das wusste ich nicht. Ah. Ich habe doch gerade gesagt, dass es ein Psycho-Pokémon ist. Ich hab aufgepasst. <lacht> warum hast du nicht aufgepasst. Ich hole eine das raus und esse. Ja. ja. So, jetzt pass auf, jetzt geht er dadurch kaputt. Ähm, du weißt, dass der lichtschild aktiv hat. Der geht noch dadurch kaputt. Ich habe nicht gesagt, mich schlag aber. <lacht> warum setzt du dich einfach, einfach dreher ein? Ist noch schwächer, glaube ich. Ist zwar nicht Step, aber ist es ist eine physische Attacke, okay, weil er hat ja gerade Lichtschütz aktiv. No. Step. Was ist? Ein... Seht ihr Leute? Das ist zwar, was passiert, wenn er mich nicht hätte. Ich bin gut in dem Spiel. Ich mag, ich gehe die Sachen nur anders an. Ich glaube, ihn wurde besiegt. Äh, wenn man jemand war der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Ich weiß doch wie du deine Teams immer zusammen du, du nimmst ja immer die ganzen Bonzen und so in dein Team. Ich weiß noch, du hast mich gefragt, aber das in Sonne und Mond gab? Ja, Butalanda, gengar und so. Oh, hey. Währenddessen bin ich mir Pokémon Let's Go mit Porynta und so rumgelaufen und parasäcke Warum eigentlich? Ja, macht mir Spaß, weiß ich nicht? Macht das Spiel schwieriger. Ich habe auch zum Beispiel nicht Wechsel eingestellt hier. Als ob, als ob ich mir schwerer machen sollte. Ich meine, macht mir doch nicht, nicht unnötig nur schwerer wieder 1. Oh, die sollte es ansprechen. Ja. Oh. Aber erstmal Funkel! Kapselverteidigung. sollen Kapseln rein. ja Hallo meine Schwester und ich betreiben wir unser eigenes mobiles Pokémon Center auch geil. Auf Papel. Und hier seid halt ansprechen. Alles klar. Wir sind so wie die Ärzte aus. Ja. Schwarz Weiß. Ja. Galamida 1. Ja. Oh. Hallöchen. Na, dick da zum also, hast du diesen, diesen wagen ja. ja das waren pokémon ja irgendwie so aus ja, da jetzt hier ein mobiles pokémon center ist kann ich ja einfach ja, hier kann hier kannst du ein bisschen ein flora trainieren tatsächlich äh hier findest du nämlich hauptsächlich boden und gestein pokémon mit den die nicht kaputt damit ich glaube das könnte ich glaube dick das haben sehr wenig verteidigung stimmt dick hat sehr wenig verteidigung auch sehr wenig spezialverteidigung so, dick damit down gehen ja oh. aber keine Sorgen sie genügend dick das ich würde die Gunst nutzen zum trainieren ich krieg schon genug Training ich will das hier haben oh. da noch ein klonkett so das ist ein wirklich ich sicher hier ja rumzulaufen ich habe ich habe gerade gesehen da noch mal Funkel und Glitzer no. Geh noch mal zurück da, da. da. Das ist Funkel. Ah. Glitzer. ein sternstück Holla die wald ja. nope. jetzt gestein und boden pokémon ein und weil ich ein dream team obwohl ich sowohl auf der arbeit auch im kampf als auch im kampf das stimmt nicht sei es ein Pokemon, ist echt nicht gut die Kiesling. Sag sage ich doch ein absolut ja, aber wenn er jetzt dings hat diesen das einen, dass er seine fähigkeit hat den angriff überlebt ich glaube ich meine er nicht ich, mein, ich glaube er hat nicht wo er den stein hat und jetzt in die fresse warum war zeigen von Kiesling sinkt aber initiative steigt stark ja, ja, gut, okay. große große überraschung mein flora ist langsamer ja. Acht Initiative. Ja. Das ist echt traurig. Das ist wirklich traurig. Asieru, Blatttor. noch mal. wieder Verteidigung. Und er ist mittlerweile plus vier Initiative, ey. Der düst jetzt hier gleich durch Kampf. Wir sind zwei beinchen <lacht> <lacht> stellen wir mir gerade so vor, als ich voll witzig aus. <lacht> <lacht> mein Kopfkino ist gerade unbezahlbar was man will er überhaupt was sehen ich meine er hat noch nicht mal ein auge jetzt nicht mehr nein <lacht> jetzt nicht mehr ja. okay das war nicht ganz so traumhaft ja no ne? wenn der vor für effekt auf der arbeit ist unser zusammenspiel ein wahrer traum ja Will das pokémon überhaupt machen es hat nicht mal arme das ball das ist dafür zu haben ne? Ja. super Bälle. So. Hm. Oh. Felswurf. Hey, nicht schlecht. Felswurf ist eine relativ gute Attacke. Ja, ob die irgendjemand von meinen Pokémon lernen kann, glaube ich nicht. Klunkers. Ich nehme aber nicht in mein Team auf. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich will aber anders ich nee. habe ich habe einen elitären Geschmack. <lacht> Jetzt ja auch nur Ansprüche stellen. Hey du na ähm. <lacht> <lacht> <lacht> auf der Arbeit ordentlich was schaffen muss regelmäßig trainieren. <lacht> der Blink, so. <lacht> <lacht> okay komm. Der Haare wehen im Wind. also. Okay. Ja ein pokémon aus dem Gem. Ein Paktibike das kann man sehen was für ein Typ es ist. Ja. Oh Gott, ja, drei Pokémon. Ja. Oh Gott, Steinwurf. Ich bin tanky. Wolf wirkt. das Rasierblatt. Rasierblatt ist weg. Da war ein Volltreffer. Voll ich, grade, ich wollte fahren. Das soll ein Volltreffer gewesen sein. Das steht lache. Ich doch. Ja, macht die Kämpfer aber ganz schön lange, wenn jedes mal Wolf aktiviert. Ja. Oh. Deswegen habe ich es auch nicht in meinem Team drin. Na, warte, ich krieg dich down. Pass mal auf. Noch jetzt bin ich schneller. Zu. Was sagt sie jetzt? Oh. Ja, das heißt, du musst unter acht Initiative haben, was sehr traurig ist. Ja. Ach ja. oh. ja. jetzt. Ja, aber. Ja. Ja. Na, komm. Los kommt. Weg es rum. Ich muss schon sagen, man hat jetzt einen Erstschlag angefangen, ne? Ne, ich war gerade kein Erstschlag angefangen. Also das ist down. Also gut gemacht, bin froh über dich. Kronke der Level 15, der versucht Steinpolitik zu erlernen. Äh, keine Ahnung, ja. Was Dampfantrieb? Stimmt doch. Da, ja Dampfantrieb. Hey, wenn, wenn du von der Feuer- oder von der Wasserattacke getroffen bist, kommt es kommt es in Bus. Oh, noch einer, ehrlich? Ja. Ah, oh. sind insgesamt drei Punkte. Hast du nicht gesehen? Ja, Aber noch mal so ein. Muss ich mal meine dicken Bonzen hier rausholen. Muss die, die großen Jungs rausholen. Wo es geht, der eine Drehung macht, <lacht> hast du die Drehung? Sind die war extrem elegant. Ja. Ich brauche dringend einen physischen Feuerangriff, ja, wie Feuerwehr oder so ja. Flammenrad oder was weiß ich. Der dreht dann einfach so wie Sonic oder so. so <lacht> <Ja>. <lacht> ich noch am Leben. erst stark nein Geht bei dir Okay, zwei level 16 Gewissheit. Gewissheit. Das ist. Äh, das ist ein physischer angriff ja. tatsächlich. Ja, schon schade genommen wird diese starke, wird die Stärke der Attacke verdoppelt, aber das klingt nicht schlecht. Ich würde äh, den Zug nicht vergessen. Mm. Ja, ja. Du könntest Clown da können sie mit Clownwitzer da dein Angriff steigern ja. und deine Genauigkeit nicht zu vergessen Level 16 Verteidigung 30 Alter Kanon sind da gemacht wenn man mit allen in Kanon steigt die Stärke Na, ach so das ist so nee ja das ist aber speziell Ob, obwohl das speziell genau das speziell ich würde ich tue auch aus voraus ja. Das ist so eine attacke die wir ich nie einsetzt natürlich lieber mein glück mit gesang irgendwie weil wenn er beim ersten mal daneben geht ja, dann hast du so, so dann, und beim zweiten mal trifft dann hast du so oder so irgendwie die gleiche situation übrigens noch mal die balken insgesamt dreimal dasselbe pokémon dabei das muss ja echt spaß machen du zu sein ja, ja. Der hat genauso viel schaden gemacht ich mit seinem holzbalken geschlagen was willst du jetzt dagegen tun ich verbrenne ihn <lacht> nehmen all seine weg äh, ja, ja. All das, wo vorher steht. Ich meine die Weiterentwicklung. Der, der hat ww ein äh, Stahlbalken, weiß ich. Ja. Und dann so zwei Stahlsäulen, äh, Steinsäulen. Stein. Steinsäule. Oh, ah. uh. das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Ja, <lacht> oh, nichts hat sich entwickelt. Training ist wichtig und nach einem Fehlschlag dran zu ist sogar noch wichtiger. So, warte mal. Noch hier hat es gleich vorbei. Aber das Thema oh, oh, oh, Grimasse, <lacht> <No>. <lacht> warum sollte man das als themen nutzen? Hm? Erklärt Na. mir das. So, dann war es für diesen Part. Jetzt jetzt. Minuten, jetzt Säckchen sternstaub Ich gehe noch mal zurück zum OBM-Pokémon Center. Vielleicht begegne ich irgendwas Neuem auf dem Weg zurück und dann enden wir den park mhm. und ja. sehen mal. Oh, du... Ich will immer mal Kieselstein gestolpert. <lacht> Nicht der Kieselstein. Okay, also mal den auszufangen und dann wasser dann? Du... Denke mal, ich denke, dass Kiesling dein oh. Oh. <lacht> ähm, ja okay. Ich, ich, ich denke, ist... Kiesling wird dann überleben. Noch mehr Sorgen um mein Pokémon. Ja, Boah. Alter ja, komm. ja obwohl, cool. obwohl wir haben jetzt eine und Ja. attacke ja sogar zwei Unlichtattacken, und nicht äh, das hat und die Ja. Tarnsteine. Wow, zum glück habe ich vorher gewechselt um, um die Pumpen und auf deiner seite herum fliegen spitze steine so. bitte gehen nicht da und dadurch <lacht> ja. siehst du dein Kuh ist jetzt doch, doch wesentlich stärker da ja, jetzt schon Aber setze noch mal tatsteine ein, das ist viel geschlagen das könnte man noch mal mit giftspitzen machen und stachler glaube ich ich weiß nicht ob es mit stachler geht ich... ja naja. ich bin mir nicht sicher dass der kiesling wurde gefangen das könnte ein geiles bruchlos werden so schade, dass es kein neues Pokémon ist. Ja, weil Kiesling ein Pokémon aus der fünften Gen ist. Sein Körper ist hart wie Stahl, aber nach einem längeren Aufenthalt im Wasser weicht er ein wenig auf. Weicht wohl ein wenig auf. Okay. Oh, hey, hey, die Ball. Das geht ab, pack die Ball. Überlat. das, okay. das ist jetzt direkt. jetzt können wir rauskommen. Oh. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Das wird auch wahrscheinlich die letzte Folge mit dem Metal Mario Master sein? Ja, und ja, ich euch hat dieser Gastauftritt gefallen und hinterlassen, like, ein Abo, ein Kommentar auch beim Mario Master. Dankeschön, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. ciao. ciao.